Herzlich willkommen zur AudiatuAT, dem Grundrechteblock zur Pandemie. Mein Name ist Gottfried Forstuber, ich bin Rechtsanwalt bei Forstuber und Partner in Baden-Württemberg. Die Überlegungen, die Gesetzgeber und belangte Behörde Gesundheitsminister anstellen, sind schlicht und ergreifend überholt. Reden wir über Vereinsrecht. Eingangs dazu eine Erklärung aus der Gesetzgebung. Kurz zuhören. Mehrere Personen, gemeinschaftlicher Zweck, gemeinschaftliche Tätigkeit und das Ganze in einem organisierten Rahmen. Das trifft zweifellos auf die zahllosen gemeinnützigen Vereine in Österreich zu oder auch auf zahlreiche Sportvereine. Ein Sportverein, den ich vertrete, hat nämlich äh, den Antrag auf Normenkontrolle mit eingebracht und ist natürlich unmittelbar persönlich und direkt betroffen, nämlich der Vereinszweck kann nicht ausgeübt werden. So geht es natürlich zahllosen anderen Vereinen in ganz Österreich, die im Falle eines Lockdowns oder einer Personenkontrolle, wie die alles im Herbst wieder kommen, wie ich fürchte, genau diese Einschränkungen erleben müssen. Das bedeutet, sie können ihrem Vereinszweck nicht mehr folgen. Das Grundrecht der Vereinsfreiheit gewährt allen Menschen, zumindest laut Artikel 11 Absatz 1 Menschenrechtskonvention, die Freiheit, Vereine zu gründen, diesen anzugehören und sich im Sinne des Vereinszweckes zu betätigen. Die Ausübung der Vereinsfreiheit wird verunmöglicht, indem durch ein extensives Kontaktverbot die Anzahl und der Kreis jener Menschen verkleinert wird, mit denen man interagieren darf. Nicht mehr als zwei von einem fremden Haushalt und diese ganzen Späße, die mittlerweile sachlich völlig überholt sind, dazu in einem eigenen Blog, und dadurch kann natürlich jeder Vere jedes Vereinstreffen einfach nicht mehr stattfinden. Oder auch Trainingseinheiten können nicht mehr stattfinden. Und besonders hart trifft die Vereine das allgemeine Veranstaltungsverbot des § 15 Epidemiegesetz. Die Erlaubtheit der Durchführung von Veranstaltungen wird von einer vorliegenden Bewilligung abhängig gemacht, die unter den gegebenen Umständen einfach nicht zu erlangen ist. Durch Artikel 12 Staatsgrundgesetz ist aber verfassungsrechtlich ausgeschlossen, dass die Ausübung der mit dieser Bewilligung gewährten Freiheiten an eine behördliche Bewilligung gebunden wird. Er darf nicht durch die Behörde eingeschränkt werden, indem er für jede Veranstaltung eine Genehmigung braucht. So wie es momentan der Fall ist, momentan aber in einer Höhe, aber einer Größe von über 100 Personen, ähm, Bald wird es wieder anders sein, da dürfen sich jetzt nur zehn Leute treffen. Wie wird diese Verletzung der Vereinsfreiheit äh, gesetzlich umgesetzt? Durch die Paragraphen 2, 9 und 13 der entsprechenden Verordnung des Gesundheitsministers. Möglicherweise hat sich die Nummerierung zwischenzeitlich geändert. Durch Verschränkung dieser Maßnahmen bleibt dem Verein eigentlich nur mehr, statutarisch notwendige Sitzungen mit physischer Anwesenheit abzuhalten, sofern nicht ohnehin eine digitale Abhaltung möglich ist. Beim Sportverein zählen die regelmäßigen Abhaltungen von Trainings, der persönliche Austausch in den Vereinsrahmen, Vereinsinterne Treffen nach den Trainings oder das Abhalten von Sportveranstaltungen mit oder ohne Publikumsverkehr zu den wesentlichen Bestandteilen seines Vereinszieles und seines Vereinszweckes. Man muss in diesem Zusammenhang aber ein bisschen differenzieren, nämlich zwischen der Abhaltung öffentlich zugänglicher Vereinstreffen und andererseits Vereinsinterne Treffen, wie zum Beispiel irgendwelche äh, Wettkämpfe oder interne Versammlungen oder, oder Feste, die eben nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind. Diese Anführungszeichen privaten Treffen von ausschließlich Vereinsmitgliedern, die sind jedenfalls im Kernbereich der Vereinsfreiheit äh, enthalten. Was das Vereinslokal anbelangt, so gibt es sogar schon eine taugliche Abgrenzung in der österreichischen Rechtsordnung, nämlich im Tabak- und Nichtraucherinnen- und Nichtraucherschutzgesetz, Abkürzung ist TNRSG. Insbesondere ging es nämlich damals, wie diese Regelung eingeführt wurde, darum, eine taugliche Abgrenzung zwischen Vereinen, die in Umgehungsabsicht im Wirtshaus ihren Vereinssitz hatten, also Raucherclub quasi, und jenen, die tatsächlich zur Erreichung des Vereinszweckes ein Vereinslokal unterhielten. Also der Zigarrenclub, der ein, ein Lokal angemietet hat, dürfte nach dieser Regelung, wäre sie nicht so konkretisiert, äh, gar nicht dem Vereinszweck folgen. Und das geht nicht. Man darf in, den, in, den, in die Vereinsfreiheit nicht eingreifen. Und um diese Abgrenzung zum Wirtshausverein ja, ab, äh, zu schaffen, hat man klar klären können, was ist eben vom, Verein, vom Vereinszweck umfasst und was nicht. Das heißt, wir haben schon eine sehr taugliche, stabile und auch schon in der Praxis erprobte Regelung und die kann man durchaus jetzt auch im Gesundheitsbereich einsetzen, nämlich was epidemiologische Maßnahmen anbelangt. Man kann zum Beispiel sagen, das vereins deine treffen ist gestattet, weil wir verletzen sonst die Vereinsfreiheit Das könnte man machen, sofern eben diese Maßnahme äh, zur Vermeidung irgendeiner äh, einer Ansteckung notwendig ist. Also, das ist alles immer unter der Prämisse, sind die Maßnahmen angemessen verhältnismäßig geeignet. Aber jetzt, wenn man auf der rechtlichen Ebene und auf der Strukturebene bleibt, dann kann der Gesetzgeber diese Unterscheidung zwanglos und ganz einfach treffen. Diese Überlegungen führen zu einem weiteren, zu einem gesondert zu würdigen Aspekt, nämlich das Verbot der Vereinsfreiheit, so wie wir es momentan erleben. Und gleichzeitig gibt es aber auch die Unverletzlichkeit des Hausrechtes. Wenn nämlich schon Geschäftsräume unter das Hausrecht fallen, zumindest sagt das der Verfassungsgerichtshof in VfSLG 19.709. warum soll es beim Vereinslokal anders sein? Das Vereinslokal steht dem Hausrecht viel näher, zumindest aber auf gleicher Ebene wie das Geschäftslokal eines Unternehmers. Durch das völlige Fehlen zusätzlicher rechtsstaatlicher Sicherungsmechanismen bewirkt nach Ansicht der Antragsteller meiner Mandanten zudem, dass die Regelung auch dem Gleichheitsgrundsatz nicht entspricht und auch dort dem abgeleiteten Sachlichkeitsgebot nicht standhält. Grundrechtseingriffe sind nur dann zulässig, wenn sie auf Gesetz beruhen, einem legitimen Ziel, entsprechen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind.